sich Nicks Retroserien eigentlich an. Manche machen, Bäm, andere, Bäm. toll sind die die Splash machen und natürlich die mit. Ha -ha -ha -ha. Aber am besten ist, wenn du das sagst. Cool! Hä? Für all das gibt's diese fantastischen Retroserien. Jetzt auf Nick Pluto TV. Nun, Herr Schwammkopf, ein guter Angestellter wäscht seine Hände immer gewissenhaft. Immer auch schön unter den Fingernägeln schrubben. Und natürlich die Knöchel nicht vergessen. Die Handflächen sollten selbstverständlich blitzen. Nun gut, lassen Sie mal sehen. Na, das nenne ich gründlich. Wenn das Ende der Welt droht. Jemand hat nämlich vor, sie zu vernichten und alles in Flammen steht. So viel Feuer hat noch nie einer gesehen, oder? kann nur ein Avatar... Das ist ja arm! Er ist wieder da! den Frieden wiederherstellen. Er ist eindeutig ein Meister geschickter Manöver. Du hast keine Ahnung, wo es hingeht, oder? Soweit ich weiß, ist Wasser in der Nähe. Dann dürften wir ja schon. Wusstet ihr, dass alles, was die AstronautInnen ins Klo machen? Mach schon, noch fünf Sekunden bis zum Abschuss. Auf der Raumstation in einem speziellen Behälter aufbewahrt und dann zurück zur Erde geschossen wird? Wenn die Ladung auf die Erdatmosphäre trifft, verglüht sie. Falls du also einmal eine Sternschnuppe am Nachthimmel siehst, könnte das durchaus auch AstronautInnen-Code sein. Oh, wie wunderschön! Mehr Fakten und Abenteuer aus dem Weltraum findest du bei Nick Space. Jetzt auf Pluto TV. Blaze stand noch nie vor solchen Herausforderungen. Wie... Pass auf, Blaze! Diesen. Halt dich fest. Für Blaze und die Monstermaschinen. Jetzt auf Pluto TV. Sieht das wirklich oder träumig? Oh, das passiert wirklich. Wow. Sieht klasse aus, oder? Im Himmel könnte es nicht schöner sein. Wow. Oh, jetzt kommt unser Werbespot. Hat man alles schon gesehen? Du kriegst trotzdem nicht genug von Sam und Cat. Ja! Was? <lacht> oh, ich liebe diese Sendung. Sam und Cat. Jetzt auf Pluto TV. Thank you.